Einen wunderschönen guten Morgen. Watchers 9, das ist unaufgeregt, aber es liefert. Es ist wirklich kein protziger Release, aber es ist einer, der die Uhr voranbringt. Mit neuer Hardware am Handgelenk war mir danach tief in diese neue Software einzusteigen.